Jimmy! Junge, du machst das jetzt jede ...jeder... Ja. ...einmal, oder? Junge, halt ich die ja, das, ja, das ist schon... schon. Okay... Oh! Nein! Ich, war, ich wollte drüber springen, ich bin gestorben. Okay, gut. Dann kannst du mal... Bist du jetzt Okay, gut. Gestorben? Bist du jetzt wirklich gestorben? Okay, dann kann ich dir ja sagen, dass ich Mörder bin. Game the game, so muss es weiter gamen. Game, and game, jeder wird game, game. Oh, der ist tot. Wow! You are ah. innocent. Junge Stay das. alive as long as possible. Yes. Junge, ich habe ein Gold. Ah, oh, der Sprung, Sprung überlebt. Ich habe den Sprung überlebt. Wäre lustig gewesen, wenn das runtergefallen <lacht> Gold, Gold, Gold, Gold, Gold, Gold. Gold. Einfach jetzt sechs Gold, sieben. Easy. <lacht> <lacht> äh, der Typ ist hier im Hauptraum gewesen, weil hier ist ein Toter. Ja, ja, ja, aber wer ist der Typ. Du gehst weg. Du gehst jetzt weg. Ich brauche drei Gold, dann habe ich. Weißt du, wer der Typ sein kann? Du? Ja, ich könnte es sein, schon. Okay, warte. Innocent, das glaube ich. Ich, glaub, glaub ich habe sechs Gold. Wie finde ich das? Ich finde das gut. Hey Jimmy, bleib mal stehen. Selbstexperiment. Du bleibst jetzt da stehen. Du bleibst stehen. Was passiert, wenn ich das mache? Gar nichts. Boah, das ist rot. einer von. Okay, you win. Ach, Junge, ich leiste dir gerade gar nichts. Was will ich? Noch no. no, no. no, no. no, no. Kacke. Ich glaube, das kann noch ein bisschen dauern. Aber Jimmy, ich sagte, eines Tages nehmen wir mit David Roblox auf. <lacht> ja, das machen wir. Ja, aber er hat gesagt, nachdem er Roblox gespielt hatte, hatte er Kopfschmerzen, genauso wie ich. Das ist normal. <lacht> Junge, ja, schon ja, ich hatte wirklich so das Gefühl, nach Roblox spielen, auf, ich hatte auf gar nichts irgendwie Bock. Ich wollte einfach mich nur ausruhen. Was? Junge! Ich Was hab das? den Kommentar dreimal abgesch. Hä? Okay, lag. Ja, okay, kann aufhören, ne? Ja, ja. Du bist Return to Lobby. Das war voll kacke. Ich habe den fünfmal abgestochen. Du warst, du warst äh, Mörder. Ja, war ja. ich. Deswegen sage ich ja